Dieses Video setzt nur Kenntnisse der vier Grundrechenarten voraus. Arbeiten mit Termen. Schauen wir mal zuerst, was ein Term ist. Ein Term, steht da, ist ein mathematischer Ausdruck. Also 3 plus 4 oder S plus X, T Quadrat. Also irgendwelche Symbole, also Buchstaben, die vor etwas stehen und Zahlen und Rechnungen inzwischen, all das kann man einen Term nennen. Schauen wir uns jetzt, was ein Potenz ist. Potenz. Jeder Term der Form M hoch N, sagt man. M schreibt unten, schreibt man unten und N oben rechts. Das ist ein Potenz. Was unten steht, unten, das nennt man Basis. Was oben rechts steht, nennt man Hochzahl. Hier ist m die Basis, n die Hochzahl. Was bedeutet aber diese Schreibweise? Schreiben wir mal zuerst etwas, das schon bekannt sein sollte. Wenn man 4 plus 4 plus 4 hat, das ist 3 mal 4. Also die Multiplikation zeigt, wie oft man eine Zahl mit sich selbst addiert ist Eine sozusagen Abkürzung der Addition, wenn man die gleichen Summanden hat, also die gleiche Zahl addiert. Ja, das ist dann Multiplikation, 3 mal 4. Was ist aber jetzt, wenn wir mal zwischen die Zahl haben, ja, die öfters vorkommt, 4 mal 4 mal 4. Ist das 3 mal 4? Sicherlich nicht, das ist schon hier bis hier 4 mal 4, es ist mehr als 3 mal 4. Also man kann jetzt hier 3 mal 4 dafür schreiben. Das kann man nur schreiben, wenn Plus dazwischen steht. Und das ist jetzt die Idee. Wenn wir sowas haben, dann schreiben wir es so. 4 hoch 3. Also 4 mal 4 mal 4 ist 4 hoch 3. Also diese Potenzzahl 4 hoch 3 zeigt, wie oft wie oft bedeutet 3 mal hier man eine Zahl, die Basis hier, 4. Mit sich selbst multipliziert. Also 4 wird mit sich selbst, mit 4 also wieder, dreimal multipliziert. 4 mal 4 mal 4. Das ist, was 4 hoch 3 bedeutet. Schauen wir jetzt 2. Na, jetzt noch bei Grundniveau äh, 1 schauen wir nur eine Sache, wie man... Zwei Potenzen mit der gleichen Basis, also mit der gleichen Zahl unten, wie man sowas multipliziert, vereinfacht. Zwei Potenzzahlen mit der gleichen Basis kann man multiplizieren, indem man die gleiche Basis und als Hochzahl die Summe der Hochzahlen nimmt. Schreibt. Das werde ich so verbessern, nicht im Buch. Also, jetzt 4 hoch 3 mal 4 hoch 6. Das ist die Basis gleich, also in beiden Fällen haben wir 4 als Basis und die Hochzahlen muss man addieren. Ja, wird jetzt mal fragen, also wieso addiert man die Hochzahlen, wenn man ja dazwischen ein Mal hat. Und das erklären wir gleich hier unten. Was bedeutet 4 hoch 3? 4 hoch 3 bedeutet 4 mal 4 mal 4. Das ist was 4 hoch 3 bedeutet. Also dreimal haben wir die 4 da. Mit mal dazwischen. Und was bedeutet 4 hoch 6? 4 hoch 6 bedeutet 4 mal, 4 mal 4 mal 4 mal 4 mal 4 mal 4. Also das hier ist 4 hoch 6. Und dazwischen, zwischen 4 hoch 3 und 4 hoch 6, steht doch wieder ein mal dazwischen. Also insgesamt, wie oft haben wir jetzt die 4 da? 3 mal da und 6 mal da. Insgesamt 9 mal. Also die Hochzahl ist jetzt 9. Wir haben die Hochzahlen, 3 und 6, addiert. Obwohl wir jetzt dazwischen mal haben. Und der Grund kann man hier ganz klar sehen. Ja? Und jetzt hier, A hoch T mal A hoch Q, das kann man auch mit Symbole machen. Ist A hoch, was muss man machen, mit den Hochzahlen machen? Plus machen. T plus Q. Oder hier, x hoch 3 mal x hoch 57, ja? Insgesamt 3,57 ist 60. Auch wenn die Hochzahl negativ ist, da kann man weiter so arbeiten. 4 hoch 7 mal 4 hoch minus 2. 7 ist die Hochzahl hier, minus 2 ist hier. Und diese Hochzahlen muss man addieren. 7 plus minus 2, also 7 plus von minus ist minus. 7 minus 2, das ist 5. Genauso hier mit abstrakten Zahlen t plus minus q, also t minus q und hier x hoch 3 mal x hoch minus 7, das ist 3 plus minus 7, plus von minus ist minus, 3 minus 7 und das ist x hoch minus 4. Jetzt die Hochzahl kann irgendeine Zahl sein. Die Regel gilt immer. Vorsicht! Bei einer Addition oder Subtraktion von Potenzen kann man dagegen die Hochzahl nicht addieren. Wenn ich jetzt 4 hoch 3 und 4 hoch 6 und dazwischen Plus habe, nein, das ist nicht 4 hoch 9. Das geht nur, wenn wir mal dazwischen haben. Schauen wir jetzt Grundaufgaben mit Termen. Und jetzt hier 3x hoch 2 plus 5 und so weiter und so fort. Wie kann man das jetzt so vereinfachen? Vereinfacht bedeutet hier, was kann man hier zusammenbringen? Ja? Und schauen wir mal, was jemand zusammenbringen kann. Das ist, was die gleiche Hochzahl hat. Jetzt hier x. Die gleiche Basis und die gleiche Hochzahl. x hoch 2. Ja? Das zeigen wir hier auch mit verschiedenen Farben. Ja? Und das hier, x hoch 2, ist die gleiche Sache. Einfach gesagt, x hoch 2 wären Äpfel, x hoch 5 wären keine Ahnung. Birnen und irgendwas anderes. Und die kann man zusammenbringen. Ja? 3, x hoch 2, minus 4, plus 7, da bleibt 6, ja, 3 minus 4 minus 1 plus 7, 6, x hoch 2, da steht es. Ja. Und jetzt weiter. Ähm, x hoch 5 jetzt, ja, da sehen wir hier, da ist es, x hoch 5 da und x hoch 5 da, 7, minus 7, minus 11 ist insgesamt minus 18, da steht es, minus 18 hoch 5. Und Zahlen jetzt ohne x: 5 und 11 und 3. Insgesamt 19. Warum ist jetzt x hoch 5 und x hoch 2 was anderes? x steht für irgendeine Zahl. Wenn wir jetzt die einfachste Zahl benutzen, die 2. Ja? 2 hoch 2 ist 2 mal 2, also 4. 2 hoch 3 ist 2 mal 2 mal 2 und das ist dann 8 also x hoch 2 und x hoch 3 oder irgendwas anderes ist nicht das gleiche und deshalb kann man das bei plus oder minus nicht zusammenbringen wie wir hier gesehen haben bei der erklärung der potenzen hier nur bei plus bei plus, da kann man das nur dann zusammen, wenn wir die gleiche Zahl haben. Also hier geht es nicht mehr. Es muss die gleiche Basis und die gleiche Hochzahl sein. Schauen wir mal jetzt, wie man Klammer auflöst. Oder, nee, jetzt nicht, das lassen wir für ein anderes Video. Danke sehr.